Hallo und herzlich Willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 37 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel Du und ich. Du und ich ist ein nicht veröffentlichtes Gedicht und aus dem Jahre 2022, denn diese Folge steht ganz im Zeichen des Geburtstages meiner Partnerin Daniela. Und für diese ist auch dieses Gedicht. Ja, ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal ist es auch wieder eine sehr persönliche Folge. Ähm, in diesem Zuge möchte ich gleich äh, dazu noch etwas sagen, nämlich in der kommenden Woche wird es keine Folge geben, denn da befinde ich mit eben besagter Daniela im Urlaub. Und da ich die ganze Woche weg bin, äh, werde ich da keine Zeit für haben, um eine Folge aufzunehmen. Natürlich könnt ihr auf meiner Internetseite www.poetrycop.de auch äh, die alten Folgen nochmal nachhören und meine sozialen Kanäle besuchen, meinen Blog lesen in meinen Gedichten stöbern und was ihr da sonst noch so machen möchtet. Natürlich könnt ihr mir auch Feedback hinterlassen, da wäre ich sogar froh drüber. Und äh, ich wäre auch froh, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet und auch bewertet. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist der Geburtstag meiner Partnerin Daniela. Aus diesem Grund habe ich ein ganz besonderes Gedicht geschrieben. Du und ich Alles hat vor nicht mal einem Jahr angefangen. Seitdem sind wir durch dick und dünn gegangen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil du Geburtstag hast und ich dich nicht nur mag. Ich wünsche dir alles Gute im Leben. Was ich kann, werde ich dazugeben. Mein Kopf ist voller Pläne für uns beide, einer schöner als der andere, wenn ich Fehler vermeide. Ich schenke dir zu deinem Ehrentage etwas, das ich nur sehr selten sage. Und das sage ich auch noch hier ganz offen, ich will auf ein Leben mit dir gemeinsam hoffen. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum das so ist, woran sich meine Sehnsucht bemisst. Doch ist das keine Frage für mich, denn der Grund dafür ist, ich liebe dich. Ja, danke, danke, danke, danke. Dieser Applaus ist natürlich nicht für mich, sondern für Daniela. Ich kenne Daniela jetzt fast zehn Monate. In dieser Zeit hat sie mir bewiesen, wie sehr sie für mich da ist und wie sehr ich mich auf sie verlassen kann. Ich bin in sie verliebt, nein, ich liebe sie, weil sie eine kluge, schöne und vor allem humorvolle Frau ist. Nichts ist befreiender für mich, als sie zum Lachen zu bringen und mit ihr gemeinsam zu lachen. Jetzt sitzen wir wahrscheinlich gerade in unserem Urlaubsort und hören gemeinsam diese Folge. Deshalb sage ich es jetzt hier nochmals ganz deutlich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Dani. Ich liebe dich. Ja, das war die heutige Folge, ähm, die ich, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, nicht ganz uneigennützig äh, produziert habe. Ähm, wie gesagt, in der nächsten Woche gibt es keine Folge, aber dann wieder den Samstag darauf. Also in zwei Wochen hören wir uns hoffentlich wieder. Ich hoffe, ihr habt bis dahin eine schöne Zeit. Habt viel Spaß und äh, vor allen Dingen bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Euer Thorsten. Thank uh you. -huh.